Ja, vielen Dank für die Einladung. Zukunft ist das Oberthema, die erste Enttäuschung vorweg, die kenne ich auch nicht. Ähm, ich habe aber ein gutes Gefühl bei dem Thema Künstliche Intelligenz und insbesondere, dass das ein Thema ist, das uns in mittlerer und äh, naher Zukunft auf jeden Fall im Energiebereich sehr beschäftigen wird. Wir haben das Thema heute schon mehrfach gestreift, das macht es mir jetzt am Anfang ein wenig leichter, in die Diskussion zu kommen. Ich habe nochmal zusammengefasst, ähm, die drei ganz großen, wesentlichen Trends und Einflüsse, die uns im Bereich elektrische Energieversorgung, aber auch darüber hinaus, das Thema Sektorkopplung, viel hier heute schon ein, zwei Mal, äh, im, in naher Zukunft beschäftigen werden. Das eine ist das, äh, oder der Umbau des Energiesystems. Wir haben das Thema viele kleinere Anlagen, die in ihrer gesamten Größe und ihrem Gesamt, in ihrer Gesamtheit systemkritisch sind. Wir haben das Thema Wettbewerb und neue Geschäftsmodelle. Das klingt immer so harmlos, aber Wettbewerb heißt Konflikt. Wettbewerb der Kampf um Preise, der Kampf um Wirtschaftlichkeit, wenn ich das in sicherheitskritischen Systemen automatisiert umsetzen möchte, heißt das schon, ich muss mindestens flexibel sein bei dem, was da tatsächlich passieren darf. Das sind wir wieder bei diesem wichtigen Thema Standardisierung, Normung. Wie mache ich das, wenn funktional eigentlich überhaupt nicht klar ist, von Anfang an, was die Geräte hinterher tun? Und dieses Element der Vernetzung durch Digitalisierung. Wir haben heute schon gehört, alles das, was vernetzt werden kann, wird vernetzt. Alles das, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Auch das lässt sich sehr einfach in einem Satz und in so einem Statement zusammenfassen. Da hängt natürlich ganz, ganz viel dran. Digitalisierungstrends sind dann zum Beispiel IoT, Internet of Things, haben wir gerade schon gehört, mehrere Milliarden Geräte im Internet, die dann plötzlich irgendwie mit dem Energiesystem interagieren, ganz salopp oder provokativ schreibe ich dann immer dahin, Fernseher, Babyphone, Thermomix, äh, Aquarium, was auch immer. Alles hat heute mindestens einen Stromanschluss und in Zukunft, wenn ich heute schon, eben den Netzwerkstecker. Äh, das heißt, es hängt im Internet, es hängt am Internet of Things und letztlich damit auch äh, in diesem, wie hieß es heute, das Weltbetriebssystem, das in Zukunft die Wertschöpfung äh, über viele Sektoren hinweg ermöglichen soll. Damit wird es aber auch anfällig für neue Effekte. Das heißt, wir haben einmal das Auftreten klassischer IT-Herausforderungen, nenne ich es jetzt mal. Wir haben uns leider daran gewöhnt, dass IT-Systeme oder Software, die ich heute kaufe, einfach Heute vielleicht noch nicht so funktioniert. Ich habe mich an Update-Zyklen gewöhnt, weiß, Donnerstag ist Patch-Day, dann kommt das, äh, irgendwas, eine neue Funktionalität bei meiner App, ein Sicherheitsupdate, das meine äh, Schnittstellen an der Stelle sicherer macht. Das ist natürlich. Auf der einen Seite etwas, was uns jetzt nicht mehr so sehr schockt, wenn das auf dem Handy, auf dem PC passiert, aber was uns natürlich zu denken geben sollte, wenn wir da über die Automatisierung von sicherheitskritischen Infrastrukturen stehen. Naja, und nicht zuletzt, und darum soll es heute auch hier in meinem Beitrag gehen, das Thema ausgefeilte Cyberattacken. Das heißt, die Frage, wie dann auch diese neueren, komplexeren Netze geschützt werden können weil die Angriffsfläche sich erhöht, weil die Wechselwirkungen immer undurchschaubarer werden und letztlich damit die Komplexität des Gesamtsystems und die Herausforderung das überhaupt noch verstehen, geschweige denn äh, sich gegen Angreifbarkeiten in diesem Bereich zu schützen, steigt. Ja, Automatisierung und Potenziale für künstliche Intelligenz im Bereich dezentraler elektrischer Energieversorgung gibt es ganz viele und jetzt könnte ich das alles vorlesen. Ähm, dann wären wir heute Abend noch nicht fertig und wenn ich mir jetzt anschaue, in welchem Bereich da tatsächlich jetzt Potenzial für künstliche Intelligenz ist, maschinelles Lernen, wir haben heute schon Anwendungsbereiche kennengelernt, Anwendungen, in denen das auch schon so passiert, dann sind wir im Prognosebereich, im Lasterkennungsbereich, die Frage, wie ich dezentral Inseln ausregel, optimiere. Ähm Wichtig ist zu wissen, dass diese Systeme äh, durchaus in unterschiedlicher Hand damit aber auch eben immer, größeres, ähm, immer größere Angriffsfläche für ähm, oder Einfallstore in diese sicherheitskritische Infrastruktur bieten und da ist doch jetzt dann die naheliegende Frage, wie wir auch Mechanismen der künstlichen Intelligenz nutzen können, um die Systeme vielleicht sicherer zu gestalten, aktiver äh, dagegen anzugehen, dass ich über das zusammenführen, das miteinander verbinden von komplexen Teilsystemen, eigentlich immer komplexere, weniger durchschaubare Systeme bekomme und ähm, mich eigentlich schon heute fragen muss, was sind automatisierte künstliche Intelligenzansätze, um diese Systeme, die ich als Mensch in Zukunft auf keinen Fall mehr verstehen kann, äh, dann immer noch sicher und zuverlässig zu betreiben. Ja, vor dem Hintergrund äh, der Cybersicherheit oder der IT-Sicherheit äh, ist dieses Zitat sicherlich hinlänglich bekannt von John T. Chambers, Cisco CEO, der gesagt hat, there are two types of companies, those that have been hacked and those that, or who don't know that they have been hacked yet. Also dieses Zitat, der assume your system to be always compromised, ist sicherlich einerseits eine wertvolle Übung, um einfach auch in das Mindset zu kommen, dass große komplexe Systeme sehr aufwendig zu sichern sind und wenn die heute sicher sind, heißt das eben noch nicht, dass sie morgen, übermorgen, spätestens dann, äh, wenn der Exploit, wenn der nächste Angriff veröffentlicht ist, dann immer noch sicher sind, sondern Sicherheit ist eben auch eine Daueraufgabe. Jetzt ist das im Energiebereich noch schlimmer oder noch herausfordernder, noch schwieriger, weil wir ein inhärent offenes System betreiben. Das heißt, wenn ich von Bankensystemen spreche, wenn ich von großen Datenbankensystemen spreche, die ich irgendwie isoliert betreiben kann, dann ist das schon spannend und dann ist das schon eine Mammutaufgabe, das Energiesystem, das inhärent offen ist. Das heißt, wir messen überall aus dem System zeitgleich. Das Thema Echtzeit, Datenerfassung äh, war ja heute auch schon ein Thema. Telemetrie, das heißt, ich bin darauf angewiesen, überall auf meinem, äh, in meinem System zeitaktuell, zeitakkurat, präzise Messwerte zu erfassen und muss dann auf externe auf diesen externen Input rechtzeitig reagieren. Um ganz ehrlich, so ein System kriege ich nicht sicher, sondern in diesem Fall ist dieser Ausspruch Assume your system to be always compromised die einzige Art und Weise, wie ich mit diesen Unsicherheiten in diesem System umgehen muss, das heißt, ich muss aktiv dafür sorgen, dass diese Kompromittierung, die ich in meinem System annehmen muss und sei es dann einfach auch eine nicht absichtliche, das heißt, ein fehlerhaftes Messgerät, ein fehlerhaftes Kommunikations- technologisches Instrument, was auch immer, in meinem System ist und ich muss Mechanismen finden, darauf einzugehen und damit umzugehen. Ein ja, sehr präsentes Ereignis in dieser Kategorie war sicherlich der Cyber- oder Hackerangriff auf das Stromnetz in der Ukraine, da muss ich jetzt nicht zu tief drauf eingehen, das wird jedem hier im Raum ein Begriff sein. Aber die spannende Frage ist jetzt, lassen sich solche Schwachstellen denn nicht automatisch identifizieren oder wie machen wir das am besten denn ich habe da oben mal unsere energiesysteme geschrieben auch wenn es jetzt nicht hier in deutschland war die technologien sind natürlich die gleichen ähm war, äh, was die Automatisierung angeht, was die IT, die OT-Systeme angeht, hätte das natürlich genauso gut auch bei uns stattfinden können. Und der einzige Grund, dass es bei uns nicht oder noch nicht passiert ist, ist, dass es in dieser Form politisch einfach noch nicht opportun war, beziehungsweise dass so ein Angriff auf die Ukraine mutmaßlich von Russland äh, verursacht oder ausgelöst, an der Stelle politisch nahezu ohne Konsequenzen war, äh, während das hier in Deutschland ganz anders aussehen würde. Ja, die spannende Frage ist, wie lassen sich solche Schwachstellen automatisiert identifizieren und auf mein Eingangsthema zurückgehen? Wie kann mir künstliche Intelligenz dabei helfen? So, um die dramatische Pause zu verstärken. Ein Schluck Wasser. Ja, das ist etwas, was wir bei uns im Hause nun seit knapp einem Jahr ganz intensiv erforschen und unter dem Stichwort Adversarial Resilience Learning ähm, Verfolgen, das klingt jetzt erstmal sehr sperrig, da steckt gegnerisch drin, da steckt Resilienz drin und da steckt lernende Systeme drin. Das heißt, es ist ein auf künstliche Intelligenz basierender Ansatz, in dem wir konkurrierende Agenten Lernen lassen durch Interaktion das System zu verstehen und äh, zu modellieren. Warum ist das einerseits möglich? Weil auf der einen Seite wissen wir im Energiebereich sehr genau durch Standardisierung, durch technische Anschlussbedingungen, durch Richtlinien, durch genormte Prozesse sehr genau, was wir wie im Ernstfall zu tun haben, wie Entscheidungsprozesse laufen, wie sich die IoT in meinem System verhält. Das heißt, das ist das, was eigentlich heute schon am Ende drückt immer noch der Netzleittechniker auf den Knopf oder bestimmte Entscheidungen werden zu, aus guten Gründen eben noch von Menschen getroffen und letztlich auch ausgelöst. Aber die Prozesse da im Hintergrund sind weitestgehend automatisiert. Das heißt, das kennen wir. Und damit ist das sehr, sehr gut auch automatisiert durch sowas wie einen Softwareagenten äh, an der Stelle, äh, der im Hintergrund dann sowas wie ein künstliches neuronales Netz implementiert, auch zu verfolgen. Und auf der anderen Seite haben wir den Bösen den Angreifer, den Attacker-Agenten, der jetzt versucht, das System mit den Freiheitsgarden, die er auch immer noch mannigfaltig im Netz hat, denn so eine technische Anschlussbedingung hat immer zwei Seiten. Sie sagt einmal, wie sich das System verhalten soll, definiert aber auch, die Flexibilitäten, die Freiräume, die lokal zur Verfügung stehen und die bislang angenommen werden als sind stabil. In dieser Form äh, ist das weitestgehend harmlos, was die Anlage da am Netz macht und im Endeffekt steht da auch drin, wann die Sicherung ausgelöst werden muss und die Anlage vom Netz genommen werden kann. Das sind das, was ich gerne Set-and-Forget-Regeln nenne und das ist eigentlich unglaublich gefährlich, weil wenn ein Angreifer jetzt über eine Vielzahl und in Erinnerung am Anfang stand, in ihrer Gesamtheit systemkritisch bekommt, dann kann er das natürlich jetzt nutzen, um nach allen Regeln der Kunst im Rahmen aller Standards und Normen äh, hier ähm, ja, äh, Schindluder, und äh, möglicherweise bösartige Angriffe auf sein Netz fahren. Naja, und im technisch äh, dahinter steckt tatsächlich jetzt so wie ein neuronales Netz, Neudeutsch Deep Learning. Und was die Agenten jetzt machen, die spielen gegeneinander. Und dann kann man sich das wie im Fernsehen vorstellen. Ich habe die guten und ich habe die bösen zwei Rechner, die anfangen gegeneinander zu spielen. In der Mitte ist ein cyberphysisches System, bei uns ist das äh, ein Simulationsmodell immer größer werdende Netzmodelle von Netzbetreibern, die wir da als Partner haben, von Systemanbietern, die ihre Modelle oder Modelle ihrer Lösungen in diese oder auf diesen Systeme, auf diese Modelle integrieren. Und die spielen miteinander. Und der eine versucht, das System innerhalb der für die zuverlässige und für die stabile Energieversorgung notwendigen Parameterbereiche zu haben und der andere versucht natürlich die Spannungsbänder zu verletzen, irgendwelche Schaltbereiche zu überschreiten und so weiter und so fort. Das ist jetzt unheimlich spannend, weil am Ende habe ich entweder einen Angreifer, den ich jetzt nutzen kann, um, wenn er austrainiert ist, um Schwachstellen in neuen Systemen zu finden. Das heißt, diese Angriffsvektoren, die der erlernt, sind einmal eine prima Analysegrundlage und dann auch Ausgangsposition, um äh, existierende Systeme ähm, ja, zu patchen, bestimmte Schwachstellen an der Stelle zu schließen und so weiter. Auf der anderen Seite trainiere ich natürlich immer mit und Gott sei Dank tue ich das den Verteidiger auf der anderen Seite, das heißt eigentlich trainiere ich zu meinem bösartigen Angreifer, was durchaus kritisch ist, wenn man sich da mal weiter Gedanken drüber macht, natürlich auch eine Verteidigungsstrategie, das heißt einen Agenten, eine künstliche Intelligenz, die ich dann hinterher in eingebettete Systeme gießen kann, um beispielsweise auch rechtzeitig und eben viel schneller als ich als Mensch das dann tun könnte. Schalthandlungen, Regelungen auslösen kann, um ganz explizit diese Angreife, die wir auf der, oder diese Angriffe, die wir auf der einen Seite erlernt haben, dann auszuregeln oder dagegen vorzugehen. Ganz wichtig ist, diese Angreife müssen nicht nur böswillig sein, sondern wir stellen eben auch fest, dass bestimmte äußere Einflüsse wie Umwelteinflüsse, plötzliche Windflanken, die in, in eine große Anzahl von Windparks aus dem Nordwesten irgendwo rein rutschen, sehr schnell Systemeffekte auslösen, wo ich schon heute gerne automatisierte Lösungen habe und das Interessante oder das Nette an dem Ansatz ist natürlich, dass solche Elemente und solche Ereignisse gleich mitgelernt werden. Ja, wie kann man sich das vorstellen? Ich habe mal hier so ein kleines Beispiel mitgebracht. Das ist jetzt so ein kleines, sehr simplifiziertes Netz und angenommen wir haben eine Systemperformance, das kann jetzt die Spannungshaltung sein, das kann irgendwas anderes sein, ist auf jeden Fall hier die graue Linie und ich habe jetzt einen Angriff. Wir sehen in dem Beispiel hier sind jetzt sechs dezentrale Anlagen von einem Angreifer übernommen worden und äh, der tut alles, was er kann, um an der Stelle meinetwegen über Gleichzeitigkeiten die Spannung äh, an der Stelle äh, ja, außerhalb der zulässigen, außerhalb die zulässigen Bereiche zu bewegen. Dann kann ich jetzt als äh, Gegenspieler meinetwegen über die jetzt grünen äh, markierten Elemente dagegen halten, in der Konsequenz übernimmt der Angreifer vielleicht noch zwei weitere Anlagen, äh, schafft es wieder äh, die Systemperformance ein wenig abzusenken, der Verteidiger reagiert darauf eben wieder, indem er weitere Freiheitsgrade äh, nutzt und am Ende bekomme ich so einen Gleichgewichtszustand, so ein sogenanntes Equilibrium. Das klingt jetzt sehr einfach. Tatsächlich ist die Krux dahinter jetzt, was wir gesehen haben, diese Verbreiterung der Angriffsbasis. Denn das ist eigentlich äh, das, worum es geht. Ich habe nicht immer nur eine Anlage oder sechs Anlagen oder zwölf Anlagen, die unter die Kontrolle von ja, solchen Hackern, solchen Angreifern äh, gelangen, um dann im Ernstfall gegen mich verwendet zu werden, sondern diese Angriffsbasis vergrößert sich. Und grundsätzlich, wenn ich jetzt eine Anlage von einer Firma XYZ oder was weiß ich, zehn Automatisierungskomponenten, RTUs, was auch immer, unter meine Kontrolle gebracht habe, ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr, sehr groß und die Möglichkeit da, weitere Geräte, ähnliche Geräte, die auf der gleichen Automatisierungsebene hängen, von den gleichen Herstellern sind, an der Stelle in diese Angriffe mit reinzunehmen. Und das mit zu simulieren, äh, ist etwas, was in der Vergangenheit noch nicht erfolgt ist, was aber in diesem Ansatz äh, mit erfolgt. Und äh, ich habe auch ein Video mal dazu mitgebracht, da müsste mir die Regie jetzt helfen und einmal da drauf drücken. Ähm, und das ist jetzt ein ganz kleines Beispiel, das ich jetzt hier nur mitgebracht habe, mit einem sehr einfachen Netz in der Mitte und wir sehen jetzt genau das live natürlich stark verlangsamt, weil das in echt viel, viel schneller läuft. Auf der linken Seite den Angreifer und auf der rechten Seite den Verteidiger jetzt in dieser Form gegeneinander. Spielen und in diesem Beispiel versuchen die eben die Spannungsbänder einmal zu halten und auf der anderen Seite die Spannungsbänder zu verletzen. Das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel, in dem glücklicherweise der Verteidiger immer gewinnt. Ähm ich muss leider sagen, dass je komplexer die Beispiele sind, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Verteidiger am Ende siegreich bleibt, quasi verschwindend gering ist, weil einfach die Vielzahl der dezentralen Anlagen und eben auch das Element des zeitlichen Vorsprungs, das heißt so ein, Verte äh, so ein Angreifer, der einmal gelernt hat, was die Schwachstellen eines Systems sind, kann ihn sofort ziehen und der Verteidiger hat immer äh, den zeitlichen, äh, das Problem äh, des zeitlichen Versatzes dahinter. Darum ist natürlich jetzt die spannende Frage, dann kommen wir schon zu meiner letzten Folie, wie gehe ich jetzt damit um? Und am Ende reden wir hier von einem Spiel, das klingt jetzt so harmlos, aber am Ende ist es genau das, ich habe Angreifer auf der einen Seite, Verteidiger auf der anderen Seite, ich kann das jetzt so modellieren und ich kann das auch in der Forschung... Eins, zwei, drei... Irgendjemand hat das Mikrofon mit auf die Toilette genommen. Ähm. Ja, es ist ein Spiel und die spannende Frage ist ja, wie kriege ich jetzt dieses Spiel dazu, nicht mehr fair zu sein, weil ich jetzt an der Stelle ja kein faires Spiel möchte zwischen mir als Verteidiger und dem Angreifer, sondern wie manipuliere ich das Spiel und das ist dieser Punkt da unten, wie uh, Rigging the Game ist ein ganz elementares uh, Ziel von uns, das heißt, dieses Spiel weiter zu untersuchen und künstliche Intelligenz an der Stelle in die Lage zu versetzen, uns ganz aktiv bei der Ausregelung, bei der Stabilisierung dieser uh, Systeme zu halten. Ähm, KI wird eine zentrale Rolle in zukünftigen Energieversorgungssystemen spielen. Ich schließe mich unserem ersten Keynote-Vortragenden äh, da an. Das ist eine Riesenchance, ähm, die sollten wir ergreifen, um all die Ziele, die wir mit der Energiewende, mit der Umstellung auf erneuerbare Energien äh, verfolgen, auch erreichen zu können. Es ist eine unglaubliche technische Herausforderung beim Thema Standardisierung. Das Thema hatten wir heute Morgen ja schon, wie standardisiere ich solche Systeme, von denen ich heute überhaupt nicht weiß, wie sie funktional in Zukunft aussehen. Alle KI-Verfahren im Feld, insbesondere im Einsatz von sicherheitskritischen Systemen, haben dieses ethische Dilemma. Wie gesagt, auf der einen Seite trainieren wir resiliente Systeme, aber ich tue das, indem ich den größtmöglichen, den bösestmöglichen und den fähigsten Angreifer äh, trainiere, den ich natürlich dann auch nutzen kann, um als Angreifer da äh, meinen taktischen Vorteil von zu gewinnen. Das ist tatsächlich etwas, was wir sehr intensiv bei uns im Hause auch diskutieren, ähm, weil es eben ganz, wir stellen fest, es ist extrem einfach einfach diese Set and Forget Regeln äh, diese Automatisierungsfreigraben ähm, und Freiheitsgrade im Feld zu nutzen, um heute digitalisierte Energiesysteme in dieser Form anzugreifen. Aber all das tun wir im Rahmen eines Bundesgeförderten Projektes Market Cyber Smart Grid Cyber Resilience Lab im Auftrag des BMWi noch äh, drei weitere Jahre. Da bauen wir diese Infrastrukturen realitätsnah auf, um eben hier nicht nur im akademischen Elfenbeinturm auf einer sehr abstrakten Ebene diese Angriffe äh, dann auch lernen zu können, diese Schwachstellen ähm, zu identifizieren, sondern möglichst an den echten Leitsystemen, an der echten OT, auf den realen Energieversorgungssystemen, weil nur dadurch sich auch dann äh, Werkzeuge, Methoden erlernen lassen, um damit aktiv umzugehen. Und damit bin ich auch schon am Ende und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.